Und was sichtbar werden kann, zum Beispiel jetzt, wo wir gerade jetzt hier sind, ist, ähm, dass da vielleicht einfach so ein Mechanismus ist, so ein Muster, wie du gesagt hast, was das Erleben so abcheckt von ist es jetzt okay oder was darf jetzt da sein, was nicht oder sowas. Mhm. Was sollte jetzt mehr sein, was sollte jetzt nicht so... Mhm. Ja, so. Und zu sehen, dass das ein Mechanismus ist, dass das nicht du bist, der da steht und das alles versucht zu kontrollieren, sondern da ist wie so eine Spur, die da, wie so eine Kommentarspur oder sowas. Weißt du? Oder wie ein ja, wie, einfach eine, wie ein Kommentar zu dem Ganzen, was sagt, uh, das nicht. Ja? Oder wie ich es vorher gesagt habe, wie so wie so ein Türsteher. Allerdings einer, an dem die Leute die ganze Zeit vorbeilaufen und der sagt, du nicht, und sub ist der drin. Und dann gibt es den Impuls, so diese, diese, diesen Türsteher loszuwerden. Ja. Und es macht halt einfach nur einen zweiten Türsteher, der den ersten wegschicken will. Im Gegensatz zu dem Sehen, das ist, das ist nicht wirklich jemand, das bist nicht du, das ist keine Person, sondern ein Mechanismus, der da abläuft. Einfach nur ein Kommentar zum Erleben mit Gefühlsreaktionen darauf, die zum Beispiel sagt, oh, das sollte jetzt nicht sein. Und dann gibt es so ein Zusammenziehen oder so ein Gegenüberstehen. So eine Trennung vom eigenen Erleben. Und das fühlt sich dann halt unvollständig an. Und das zu sehen, oder das, äh, die Klarheit darüber, das ist gegenwärtiges Bewusstsein. Das kann nur sein mit den Inhalten, die gerade da sind. Nicht demnächst auf dem Berggipfel. Das heißt, eigentlich sind die ganzen oder viele Sachen wie Psychotherapie, weil ich es auch gemacht habe, als ich jünger war und so, eigentlich ist das alles nur Kosmetik und so irgendwie ein bisschen Stutzen, weil es geht ja nie um diese, die Sache selbst. Weil ja. die, wenn ich, was ich, warum ich das jetzt sage, so, ja. ich merke bei mir selber, ich, ich, ich, wie gesagt, viel lesen und alles, am Endeffekt irgendwie, in Inneren hat sich nie wirklich was geändert. Ich habe vielleicht ein paar Wörter kennengelernt, ich habe vielleicht ein bisschen was über das gelernt, ich habe vielleicht ein bisschen da ja, verstanden, Erkenntnisse gehabt, wieder geglaubt, irgendwas gecheckt zu haben, dann wieder drauf gekommen, eigentlich habe ich gar nichts gecheckt. Das heißt, es ist immer irgendwie ein Kreis, irgendwie über den Kreis dreht, seit Jahren. So kommt man vor. Mit dem Mist natürlich es ist nie gleich, es ist nie gleich, es ist immer anders. <lacht> es ist einfach immer anders. Yeah. Um, aber das so das loszulassen oder ich weiß gar nicht loslassen wenn man das so sagen kann das ist echt jetzt so schwer die Worte zu finden für mich ja um, das ist einfach ist klar dass das nur Worte sind ja komplett aber das das, das diese Identifikation aufzugeben oder auch diese, diese Idee aufzugeben irgendwas aufzugeben macht mir Macht man Kopf schwierig. Die Idee aufzugeben, irgendwas aufzugeben, ist gut. Du brauchst auch gar Ich denke, du brauchst auch gar nichts aufzugeben. Du kannst das einfach nur sehen, was passiert. So ist meine Erfahrung zumindest. Ja. Ich wollte früher auch immer machen und machen und das loswerden und dieses Gefühl loswerden. Aber das ist alles gar nicht notwendig. Also so ist das bei mir inzwischen. Ja? Das, was da ist, ist da und Gedanken kommen und gehen und mal mehr und mal weniger. Und wie Dietmar schon sagte irgendwie, ich merke, wenn sich bei mir alles so zusammenzieht, wenn alles eng wird, dann bin ich da irgendwie in so einem Knussel drin und irgendwann hört es auf und ist alles wieder gut. Also es ist dann wieder so eine, so eine Freiheit irgendwie, so eine, das, ja. aber ich habe wirklich inzwischen begriffen, dass man nichts tun kann und auch nichts tun muss. Mhm. Das ist das, das, das, das, das Perverse auch oder so, weil manchmal ist so, du bist irgendwo drinnen, hängst wieder in irgendeiner Geschichte irgendwo fest oder glaubst zumindest, dass du, dass du, keine Ahnung, bist oder so, bist so identifiziert und dann im nächsten Moment bist du auch mal draußen. Ja, das geht. Und ganz allein. Es ist so, ich meine, allein die, wenn man so von außen drauf schaut, das kann es so ja nicht sein. Ich meine, es kann schon <lacht> sein, aber ich meine, das, kann so nicht, das, das ist ja komplett ja. Ja, um das äh, Knussel, finde ich übrigens einen sehr netten Ausdruck. <lacht> dann bin ich im Knussel drin. <lacht> Aber das, ähm, da ist dieser diese, äh, Impuls, immer wieder einzugreifen ins Geschehen. Ja? Und ähm, dann gibt es diese Situationen, wo äh, ganz klar nicht eingegriffen wird. Aus welchem Grund auch immer, wo das einfach so völliger Selbstläufer ist, das Geschehen, ne? einfach weil es äh, gerade so schön ist, zum Beispiel. Ja? Also so, äh, wenn man gerade so völlig verliebt ist, zum Beispiel, dann geht dieser Eingreifimpuls sehr in den Hintergrund vielleicht oder taucht vielleicht gar nicht auf. Ja? So. Zum Beispiel. Und das, und das, ich glaube, wenn äh, wir so schauen, was sind so die schönsten Momente in unserem Leben gewesen, dann hatte keiner von denen damit zu tun, ja, jetzt habe ich mal so richtig gut eingegriffen. Jetzt hat das Eingreifen so richtig gut funktioniert. Ja? Sondern da war kein Impuls einzugreifen. Ja. Und äh, um um was zu, zu diesem Thema Psychotherapie und so weiter zu sagen. Ähm, ich arbeite ja auch therapeutisch und ja. als Coach und so weiter. Ähm, und ich sehe da den, äh, einen ähnlichen Sinn drin, wie zum Beispiel zum Zahnarzt zu gehen. Ja? Einfach jemand hat, oder zum Orthopäden zu gehen, um ein anderes Beispiel zu bringen. Oder... Oder, zu, oder Physiotherapie zu machen oder Yoga zu machen oder sowas. Mhm. Ja? Einfach, da ist zum Beispiel ein Schmerz im Organismus und ähm, dann kann der Organismus lernen, äh, zum Beispiel einen anderen Bewegungsablauf zu äh, lernen. Ja? Oder ähm, beim, beim Zahnarzt zum Beispiel, der kann sich um das Loch kümmern oder der kann einem vielleicht bessere Zahnputztechnik zeigen. Ich weiß nicht, warum ich heute so das Zahnputzthema habe. <lacht> <lacht> um, und das hat ja seinen Sinn, ne? Nur es bringt halt nicht mehr als uh, dass, dass die Zähne, dass es den Zähnen gut geht oder dem Rücken gut geht. Oder dass uh, jemand das Rauchen aufhören kann. Oder dass jemand uh, angstfrei einen Vortrag halten kann oder kontaktfreudiger wird oder so. Und dafür ist, finde ich, ist Coaching und Psychotherapie sehr geeignet, auf dieselbe Art, wie äh, wir uns ja nicht damit abfinden müssen, ja, Zahnweh, Mai, das ist halt so. Akzeptiere, das, das ist. ist ja niemand, der was ändern könnte oder sowas. Doch, der Zahnarzt. Und wenn es nur darum geht, ähm, etwas zu äh, ein, äh, sich um etwas zu kümmern, wie zum Beispiel das Rauchen aufzuhören oder sowas, glaube ich, mhm. dass, dass Therapie oder Coaching oder wie immer du das nennen willst, mhm. sehr, sehr hilfreich sein kann. Und ich glaube auch, dass es so Situationen gibt, weißt du, ähm, zum Beispiel, ich habe oft mit Leuten zu tun, die Panikattacken haben. Und... Ähm, so da kann es glaube ich sehr sehr hilfreich sein, einfach solche Sachen, äh, solche Muster aufzulösen, in denen es sehr, sehr schwierig ist, nicht identifiziert zu sein oder äh, so ja. Also auf dieselbe Art wie man, äh, wie man lernen kann, sich die Zähne besser zu putzen, kann man auch lernen, irgendwie mit, äh, mit einer Situation, die vorher stressig war, anders auf umzugehen, einfach ein neues Muster zu lernen. Das ist ja, was die ganze Zeit passiert, Therapie hin oder her. Wir lernen neue Muster. Wir lernen eine neue Sprache zum Beispiel und dann können wir uns in der immer besser ausdrücken. Oder wir lernen ein Musikinstrument. Das sind lauter Muster, die wir da lernen. Um mir das Menschsein einfach angenehmer zu machen. Ja, genau. Oder also um sie angenehmer zu machen, um neue Ausdrucksformen, um, ja, um leichter zu machen, Formen. effizienter zu machen, wie auch immer du das nennen willst, dich besser ausdrücken zu können. Zum Beispiel, sagen wir mal, ich weiß nicht, spielst du irgendwie Musikinstrument oder was? Noch nicht. Noch nicht, okay. Aber sagen wir mal, jemand spielt ähm, eine Stunde Gitarre. ja, Seit einer Stunde. Dann kann der sich auf der Gitarre äh, nicht so ausdrückend wie wenn er fünf Jahre gespielt hat mhm. zum Beispiel einfach so wenn es eine neue Ausdrucksform oder ähm, ein kleines Kind weißt du sieht äh, einen Hund und sagt wow wow und sieht eine Katze und sagt auch Wau, wow wow ja? und irgendwann lernt es halt nein das ist eine Katze das ist ein Hund und wir lernen andere Ausdrucksformen ja? und jetzt wenn wir einen Hund sehen, dann denken wir uns Hund. Und eventuell können wir dann noch weiter differenzieren und sagen Pudel, Dackel oder was auch immer. Rottweiler. Ja? Einfach, wir lernen uns klarer auszudrücken. Das ist was, anders gesagt, wir lernen mehr Muster oder sinnvollere Muster. Ein Plädoyer für Muster. Aber für, für sinnvolle Muster. Was in den letzten Wochen durch, durch uh, Gespräche und, und so weiter bei mir, mehr so, weil ich selber auch angemacht habe, ist mit Kinesiologie, mit dem Unterbewusstsein und so. Und dann sagt wieder, dass es war der Todd Spencer zum Beispiel. So, ich, meine, ich habe jetzt nie wie meditiert, ich habe es versucht, aber ich bin einfach nicht, ich, keine Ahnung, ich tue es einfach nicht. Weil ja, ein ja, Muster vielleicht ist, dass ich nicht so konsequent bin bei gewissen Dingen. <lacht> <lacht> Jedenfalls <lacht> ähm, sagt halt sozusagen, wir sind programmiert. Und man kann auch alles umprogrammieren sozusagen. 90% Prozent ist unterbewusst, bla bla bla. Das heißt, wenn ich das, wenn ich meine ganzen Muster kann ich umprogrammieren, alle Gedanken, bla bla bla. Beispielsweise ich rede Mal oder mein Muster ist, dass ich nicht lieben kann zum Beispiel oder keine Ahnung Beziehung führen kann, dass man sozusagen das dann irgendwie erkennt und dann auflöst und umprogrammiert. Und dazu zu dem ganzen Sachen sagen, zu dem ganzen irgendwie Unterbewussten, das ist ja Geschichte. Es ist ja nichts anderes, weil ich, ich habe jetzt oft in den letzten Monaten auch gedacht so, was ist, wenn ein Kind auf die Welt kommt? Baby, das ist ein unbeschriebenes Blatt, kein Name, nichts, benennt auch nichts, ist einfach da. Ist einfach da, meint ins Meint, Loch ins Loch. Ich kann nicht sagen, wenn ich es kann nicht sagen, irgendwie, was ich, wenn ich auf einen Baum zeige, sagen sage mal, was, was das ist. Dann wird es nicht sagen, ja, das ist ein Baum. Es wird einfach nichts, wenn man unabhängig davon nicht sprechen kann. <lacht> nicht. Aber ich, ich verstehe was ich meine ja. ja, und dann lernt es dieses Muster zum Beispiel Baum. Ja, und irgendwann lernt es halt Fichte oder so. Und dann lernt es vielleicht spezielle ja. Fichtenart oder was? Das heißt zum Beispiel jetzt, ähm, man kommt aus einer Trennungsfamilie, bla bla bla, man lernt das Muster, worum auch immer, dass man es zum Beispiel vielleicht nicht genug wert ist. Oder dass man dass man, keine Ahnung, nicht geliebt werden kann. Ist auch wieder Muster. Und dann kann, macht es schon Sinn, zum Beispiel, wenn es sich so anfühlt, das mit Therapie oder keine Ahnung zu machen. Aber im Endeffekt irgendwie. Es ist trotzdem nur eine, eine Geschichte, die ich zwar nicht so loslassen kann, weil es einfach nicht so geht. Weil man das geht, auf, ich meine, das geht vielleicht schon, aber man es so nicht geschafft, so, dass ich alle Dinge so loslasse oder einfach nicht loslasse. an da sein lasse, loslassen, annehmen ist sage ja wieder das Gleiche eigentlich. Mhm. Ja, und es gibt verschiedene Ansätze dazu, weißt du, zu dieser, sagen wir mal, Deprogrammierung. Ja, also du hast davon gesprochen, dass da irgendwie so eine Programmierung ja. ist oder dass da halt ein gelerntes Muster ist, wie zum Beispiel, ja, so sind halt Beziehungen. Ja, und wird oder wird getriggert durch gewisse Dinge genau. und so weiter. Und dann springt dieses Muster an. Und, äh, genau. und hat zum Beispiel Angst, nicht geliebt zu werden oder kann das nicht annehmen, dass da Liebe ist, weil es nicht zum Muster passt oder sowas. Ja. Und ein mhm, Ansatz ist, genau. zu schauen, wie ist denn da die Entstehungsgeschichte? Also anders gesagt, wie ist eine Ursprungsfamilie, solche Sachen. Genau, genau. Ja? Und dadurch ähm, ein Verständnis dafür zu haben, wie ist dieses Muster entstanden. Ja? Und ähm, eine andere äh, sagen wir, Herangehensweise ist einfach zu schauen, egal wie das Muster entstanden ist und was das Muster für eine Geschichte hat, mit dem ganzen Ding, okay, und das ist deine Geschichte, ähm, mhm. zu schauen, okay, da ist dieses Muster jetzt. Ja? Sagen wir, du bist mit jemandem zusammen und dann taucht dieser Gedanke oder dieses Gefühl auf, ja. was, äh, was sich so getrennt anfühlt. Ja? Da bin ich, mhm. da ist sie, sie sollte nicht, was weiß ich, ich sollte nicht, ja? das so, ja, und dann kommen diese Gefühle hoch. Ja? Und ähm, dieses Sehen von dem Muster und, und Erkennen von, was da abläuft, ähm, braucht nicht die ganze Vorgeschichte. Mhm. Sondern es kann gesehen werden, okay, so ist es, wenn ich äh, sie äh, sehe durch dieses, durch diese, durch diesen Filter sozusagen, durch dieses mhm. Muster. So ist es, wenn ich sie so sehe. Mhm. Und ich erinnere mich auch, und, und es ist genauso im Hintergrund, wie ist es, wenn sie einfach was ist, äh, für das unendlich viel Raum da ist, ja, ohne Bedingungen, ohne, sie sollte nicht so sein, sie sollte ein bisschen mehr so sein oder so. Ja, wie ist das? Und dasselbe ähm, bei uns selber, bei dir selber, wie ist es, wenn es einfach diese völlig uneingeschränkte Erlaubnis dafür gibt, dass du so bist, wie du gerade bist oder dass gerade das auftaucht, was halt gerade auftaucht, dieses Gefühl, was da ist darf da sein. Es muss nicht eingegriffen werden. Ne? So, wie ist es. Und das ist meiner Erfahrung nach und meiner Ansicht nach das Heilsamste überhaupt. Ja, diese liebevolle Aufmerksamkeit für das, was gerade ist, da ist diese Liebe, nach denen sich in diesem Muster die ganze Zeit gesehnt wird. Und wo die ganze Zeit gesagt wird, aber das ist es nicht. Das, was ich von ihr kriege, das mhm. ist es nicht. Und das stimmt in gewisser Weise auch. Ja, weil das sozusagen ein Ersatz wäre für, dieses, für diese Erlaubnis, für diesen, diese liebevolle Aufmerksamkeit, die du eigentlich bist. Ja, da gibt es Gott, Gott sei Dank keinen Ersatz dafür. Weil stell dir vor, das wäre irgendwie, wir hätten jetzt, ja ich finde mich scheiße und ich finde die Welt auch scheiße, aber ich habe jemanden, der findet mich super. Jetzt geht es nur darum, den festzuhalten, sozusagen, dass er nicht, mhm. dass er nicht auskommt. <lacht> weil solange mhm. der da ist, nur passiert dann halt, ja, so toll finde ich sie nicht, weil das ist nicht das, was ich haben will. Und die andere Seite ist äh, mit dieser Erlaubnis für, dass es so ist, wie es gerade ist. Angefangen bei den... Emotionen, die gerade auftauchen, angefangen bei dem Muster, was gerade auftaucht und so durchrauscht, wie zum Beispiel sie sollte ein bisschen mehr, das sollte sie jetzt nicht sagen, oder so sollte sie jetzt sollte sie mehr Aufmerksamkeit für mich haben. Das ist jetzt wieder zu viel Aufmerksamkeit, lass mich halt mal ein bisschen in Ruhe oder so. Ja? So dieses auch wieder dieser Türsteher, der sagt, das ist gut, von dem mehr, das aber nicht. Ja? Das ist, was dieses ganze Gefühl von Getrenntheit macht und so weiter, und was sich so lieblos anfühlt. Und sich gleichzeitig so nach Vollständigkeit und nach Liebe sehnt. Ja. Und jetzt gibt es das, okay, wie ist dieses Muster entstanden? Und dann hast du eine Geschichte dazu und dann hast du mhm. zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, ja, ich hätte irgendwie liebevollere Eltern brauchen können oder was weiß ich. Aber wenn du schaust, mhm. ist es so ein universelles Muster mhm. mit den ganzen... Ähm, Sagen wir mal, jemand hat so richtig liebevolles Elternhaus gehabt und so weiter. Und trotzdem hat er dieses Muster. Ja. Also ist die Frage für mich, wie, wie wichtig ist denn diese Entstehungsgeschichte? Ja. Irgendwie ist Menschen haben halt dieses, eine Zeit lang zumindest, dieses Getrenntheitsmuster. Dass sie denken, da bin ich, da ist der Rest der Welt. Ich stehe dem Erleben gegenüber. Und das fühlt sich halt einfach unvollständig an. Und was lieblos sich anfühlt in dem Ganzen, ist dieser Türsteher, dieser Eingreifding, der sagt, der sich nach Vollständigkeit sehnt, der sich nach Liebe sehnt, der sich nach Jetzt sehnt, aber nicht so ganz da ist, weil er mit einem Fuß sozusagen schon in der Zukunft steht und mit dem anderen Fuß in der Vergangenheit, wo er sagt, das will ich aber nie wieder haben und das will ich dafür mehr haben. Ja? Und das, fühlt sich halt, das ist halt einfach anstrengend. Und das ist der Unterschied zu dem, was du gesagt hast, das Baby, was den Baum sieht und einfach nicht denkt irgendwie, na, da sieht man die Umweltschäden, na, das schaut ein besser nach Waldsterben aus, oder, oder wenn dieses keine Fichte wäre, sondern eine Eiche, das wäre doch viel hübscher, oder was weiß ich. Ja. Sondern einfach das, was da ist, ist halt da. Und das heißt auch nicht, dass dieses Baby die ganze Zeit irgendwie glücklich und zufrieden ist. Weil das Baby kriegt Hunger und dann geht es nur darum, jetzt was zum Essen zu kriegen. Aber das Baby hat kein Problem damit, dass es jetzt schreit, weil es, weil es äh, Hunger hat. Aber okay, ich, ich bin in so einer Situation, ich merke, ich sehe diese ganzen Tür, ich sehe das, ich erkenne das, ich catche mich sozusagen. Und dann habe ich hab mich catcht, super, aber es ändert sich trotzdem nichts am Gefühl. Aber abgesehen davon, wer, ich mein, dann, wer dann was gecatcht hat. Aber, <lacht> aber äh, sagen wir mal. Es ist, es ist aber also, ja. es ist trotzdem noch da. Ja. Und in dem einfach das. Okay, einfach. <lacht> Das zu lernen, auszuharren, nicht auszuharren. Ähm ich habe was, das ist auch ein bisschen missverständlich, aber, also man kann es falsch verstehen, aber ich finde es sehr, sehr hilfreich und das ist, das ähm, anzunehmen, als was gerade zu lernen ist. Weißt du? Also so, so, ah, so ist es also, diese Bedingung zu stellen zum Beispiel. Oder so ist es, so ist es ähm, dieses Urteil zu sprechen über jemanden oder über mich selbst. Weißt du? So nicht oder so. Ja. So und ähm, ich, ich habe dieses Konzept von Lernen durch Kontrast. Ja. So ist es mit diesem... Bedingungen und so ist es ohne Bedingungen. Und in dem Moment lernst du halt, so ist es mit den Bedingungen. So fühlt sich das an. Und in dem Moment, wo es ist, okay, und wo da sozusagen diese, diese Offenheit für das kommt, was da gerade ist, heißt es nicht, okay, und Knips ist das Gefühl ausgeschaltet oder sowas, aber das Gefühl kann sozusagen nach Hause kommen. Weißt? Das, das hat jetzt Platz in dieser Offenheit. Und das ist ja, was wir uns immer gewünscht haben, weißt du? So, wenn du, wenn wir jetzt über Erziehung sprechen oder sowas. Wir haben, glaube ich, alle die Erfahrung gemacht, dass wir sehr liebevoll aufgenommen wurden, wenn wir gerade echt gut drauf waren, und unsere Eltern auch. Ja? Mhm. Was wir uns gewünscht haben ist, oder was wir uns von Partnern wünschen, ist, dass wir immer so liebevoll aufgenommen werden. Ja. Das ist nichts, Ist irgendwie okay, diese Seite sollte ich vielleicht lieber nicht zeigen oder äh, jetzt müsste ich einfach bei dieser Seite bleiben und jetzt müsste ich diese Leistung bringen oder wie auch immer, ja, weil dann werde ich geliebt. Das ist, was wir von anderen Leuten gern hätten und uns selber aber vorenthalten. Und in diesem, in diesem Lernmodus sozusagen, ja, also in dieser Lernbereitschaft ist es, okay, da ist dieses Gefühl, da ist dieser ganze Stress. Mit den Gedanken, ah, verdammt, ich krieg's nicht hin. Und wenn das da sein darf und nach Hause kommen darf, zum Beispiel, also sozusagen in diese äh, liebevolle Offenheit, dann kann es sich entspannen oder da bleiben. So wie wenn du, wenn du dir vorstellst, ein kleines Kind und es kommt und ist gerade irgendwie super frustriert. Traurig, wütend, ängstlich, was auch immer. Ja? Und das kann zu dir kommen und du bist einfach liebevolle Aufmerksamkeit. Du versuchst nicht, ihm das auszureden. Du versuchst nicht, ihm, das Kind abzulenken oder so. Oder schau, da habe ich, hab ich was, da habe ich ein Guti für dich oder was weiß ich was. Sondern einfach, darf so sein, muss sich nicht ändern, wird sich aber ändern. Von selbst. Hm. So, und das ist die eine Seite, sozusagen diese diese mütterliche, väterliche Sicht von, okay, das, was da ist an Stress, darf jetzt da sein, mangels Alternativen. Das ist halt dieser Moment. Das ist die Bedingungslosigkeit, bedingungslose Offenheit. Ja, und die andere Seite ist, da ist dieser Stress im Organismus, muss man sehr simpel zu sagen, Stress im Organismus, und wie ist es aus dieser Sicht angenommen zu werden. Und es ist völlig okay, dass das so ist, wie es gerade ist. Ohne, dass dann ein Urteil darüber gesprochen wird, ohne, dass es irgendwie kommt wieder, wenn du gut drauf bist. So kann ich das nicht brauchen, oder was weiß ich was. Wie ist das? Und das ist da passiert halt einfach eine Heilung, wo ein Gefühl das kriegt, was es immer gebraucht hat. Das ist also sozusagen der therapeutische Aspekt davon, ohne jede Geschichte und ohne jede Technik, sondern einfach das Erleben, so wie es ist, darf da sein und das heilt. Liebevolle Aufmerksamkeit heilt.